Heute, der Aereo 300 von Sigma, ein Luftreiniger mit Heberfilter. Wie das Ganze funktioniert und was damit funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Pollen, Staub, Smog, Schimmelsporen, Brandgerüche, Tierhaare, Zigarettenrauch, Farbgerüche, Viren und Bakterien und Katzenkot oder andere Kotes. Was davon schafft der Luftreiniger wirklich zu filtern? Pollen? Auf jeden Fall. Die sind groß genug. Staub, wenn er in der Luft ist, auch. Aber der legt sich auch ab und zu ab. Beim Smog sieht die ganze Sache schon ein bisschen anders aus. Da sind nämlich flüchtige, organische Verbindungen dabei und die kriegt er nicht raus. Schimmelsporen, wenn sie in der Luft aufgewirbelt worden sind, schafft er zu filtern. Bei Brandgerüchen haben wir wieder einen Mix aus richtigen Partikeln und aus flüchtigen, organischen Verbindungen. Das Tierhaar selber schafft er. Rauchgerüchen. Auch die haben wieder einen Mix aus verschiedenen Inhaltsstoffen. Farbgerüche sind pure, flüchtige Verbindungen. Das gleiche mit dem Kotgeruch. Und bei Viren, der Heberfilter schafft es nicht. Aber hochdosiertes UVC-Licht soll hier verbaut sein. Das zeige ich nachher. Erstmal zum Gerät selbst. Hinter dieser riesigen Abdeckklappe steckt der Filter. Die Abdeckklappe wird mit Magneten gehalten. Vier Stück, zwei oben, zwei unten und sitzt bombenfest. Der Filter ist riesig, also nicht was man so aus dem Staubsauger kennt. Die gesamte Fläche wird als Filter genutzt. Und auf der Rückseite sind kleine Kohlepaktiegütchen drin. Aktivkohle. Das Ganze wird von einem großen Lüfter angetrieben. Der zieht die Luft durch den Filter und gibt sie wiederum nach oben ab. An der Seite finden wir die UVC-Lampen. Und das hier bitte nicht nachmachen. Ich setze oben nämlich die Sicherung außer Kraft. Aber ob diese kleinen Funzeln wirklich ausreichende UVC-Leistung haben und in der richtigen Wellenlänge strahlen, wir hoffen mal, dass der Anbieter die richtigen Angaben macht. Ansonsten ist das Gerät schlicht weiß. Auf der Rückseite ist noch ein Barcode, den wir gleich brauchen, um die App anzulernen. Zum Lärmpegel hier mal mein Klatschen als Vergleich. Stufe 1. Da hört man echt gar nichts. Stufe 2. Naja, ist schon ein bisschen nervig. Stufe 3 geht gar nicht. Zumindest wenn man parallel im Raum ist. Das kann man nehmen, wenn man nicht da ist, um den Raum einmal durchzulüften. Die Oberseite hat eine Ringleuchte, die zeigt die Verschmutzungsgrad im Raum an und ein paar Bedienelemente. Die App gibt es für Android und iOS. Nicht so gute Bewertungen, ist aber eine Sigma-App, wo auch deren Staubsauger und ähnliches mitlaufen. Nach dem Starten möchte die App erstmal Mitteilungen senden. Macht vielleicht mehr Sinn für die Staubsauger als für den Luftreiniger. Der Servicevertrag ist fast so lang wie die iTunes-Bedingungen. Und warum möchte das Gerät jetzt Zugriff auf meinen Standort und europäische Datenschutzbestimmungen erhalten sein? In China? Naja, wenn man die App nutzen möchte, muss man halt zustimmen. Wie bei so manchen Sachen. Wer der App aber den Zugriff auf den Standort untersagt, kann es trotzdem weitermachen. Dann möchte er meine Telefonnummer oder E-Mail lieber einen Alias anlegen. Auf dem bekommt man dann einen Verifikationscode, mit dem man in die App kommt. Die App ist einigermaßen gut ins Deutsche übersetzt. Zumindest habe ich hier schon viel Schlimmeres gesehen. Und sie ist halt auf verschiedene Geräte von Sigma ausgelegt. Man kann sie mit den anderen Systemen in seinem Haushalt zusammen kombinieren. Zum Beispiel mit Alexa. Und so automatisch, wenn man nicht da ist, das ganze Zimmer reinigen lassen. Die Installation des Luftreinigers geht denkbar einfach. Einfach scannen des Barcodes. Das Gerät wird erkannt. Nun soll man der Firma noch seinen Netzwerkschlüssel mitteilen. Ich würde hier eine Gäste-Netzwerk anlegen. Aber betrachtet mal, welche Daten man der ganzen Firma jetzt gegeben hat. Telefonnummer, E-Mail, Standort, Zugangsdaten. Ich bin vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber diese Datensammelwut muss doch nicht sein. An sich funktioniert aber alles. Dem Gerät wird jetzt das WLAN mitgeteilt und beigebracht. Ein Update wird gemacht. Also alles toll. Aber bis auf die Verbindung, die man mit Alexa herstellen kann, bietet die App nicht wirklich mehr. Ein einziger Schalter ist mehr. Die Kindersicherung. Dadurch werden die Bedienelemente totgelegt auf dem Gerät. Für das andere hätte man auch pur mit dem Gerät bedienen können. Also ob man diese App jetzt wirklich braucht? Hm. Naja. Also in Summe finde ich das Gerät sehr gut. Ich bin selber Allergiker. Und im Hochsommer ist das schon echt eine Qual. Hier mal frisch zu schlafen in einer sauberen Luft, die kontinuierlich gereinigt wird, ist sicherlich ein Mehrwert. Ob wir jetzt damit mit SARS-CoV-19 ausschalten, ich bin mir nicht ganz sicher. Wer also darauf Wert legt, sollte sich noch besser informieren. Alle Links in der Videobeschreibung.